So meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind noch in Iverdick und diesmal habe ich auch mich auch 30, reicht bei mir ein bisschen aus, also haben sie kriegt mal 50. Und meine beiden hübschen sind jetzt nämlich gerade in the water. Ja, er mag Wasser sehr, sehr gerne. Und mich, hat gerade, mich hat hier gerade noch was gebissen. Scheiße, und ich habe so gemacht das war immer noch da. Seht ihr diesen roten Fleck hier, mal gucken, was nachher draus wird. Ich weiß nicht, was es war, aber es tat ziemlich weh. Das, das Hotel, wo wir übrigens letztes Mal waren, ist auf der anderen Seite von der Mauer. Das war so schön, aber arschteuer. Duties! <lacht> Ja, schmeckt es? Jetzt hat er es endlich mal begriffen, dass das alles immer... Wir sind wieder zu Hause. Hey. Ich habe mich versucht ein bisschen zurecht zu machen, meine Haare sind völlig im Arsch. Ich merke das gerade von diesem ganzen Salzwasser. Oh, die sind total ausgetrocknet, aber bald. Ich weiß hier ein Ende. Ja, wir wollten jetzt gerade eigentlich essen gehen und haben so ein eingeschlafen. Scheiße. Er schläft jetzt seit 45 Minuten. Es ist kurz vor sieben. Ich bin ja eigentlich kein Mensch, das jetzt sein Kind aufweckt. Aber wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke, erstens habe ich mir Hunger. Zweitens, wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke, dann schläft er nicht um neun, sondern erst dann wahrscheinlich um 12. Und da habe ich absolut keines drauf. So, ich. Mach. Jetzt meine Ohrringe schon rein. Ich wollte euch übrigens mal fragen, ich habe hier ein zweites Ohrloch. Das habe ich mir vor drei Jahren stechen lassen. Ne? Es tut immer noch weh. Es tut immer noch weh, wenn ich mir da Ohrringe tue. Wie kann denn das sein? Also auch auf der anderen Seite auch. Geht das irgendwann mit der Zeit weg oder liegt es einfach daran, dass ich im zweiten Ohrloch nicht so, so viel trage? Na ja gut, die Ohrringe, die Ohrringe habe ich ja euch ja gezeigt. Das sind diese mit diesen neuen Steinchen, guckt mal. Also die alten wird es auch geben, aber es wird halt auch diese Limited Edition. Das sind jetzt hellere, lila Steine und das sind blaue Steine. Oh, ich liebe sie und ich schwöre es euch, immer wenn ich diese Ohrringe trage, jeder spricht mich da auf. Und gleich ziehe ich, zieh ich wieder mein Lieblingskleid an. Ich würde es am liebsten jeden Tag tragen, weil ich das so schön finde. Ich habe jetzt hier noch die letzte Wäsche gewaschen, weil morgen geht es zurück. Es ist auch schon hier fast trocken. Ich hasse Wäsche waschen, beziehungsweise Wäsche aufhängen. Geht bei mir gar nicht. So, jetzt wecke ich ihn auf. Papa, Hamza. Olam, hat er mir gekriegt, Jess? Aman uyandı. Yemek yemeye gideceğiz babacığım. Gidelim mi? Ya. Yeah. Gidelim mi yemek yemeye? Gelecek misin? Like <gülüyor> Gelmez mi ey yavrum bey? Ey yavrum bey. Doğru kapıyı kırar da çıkar. Hamza <gülüyor> ey. Gel oğlum. Gel. Kalk ay evet. hadi. Kuk kuk. Evet. Zopiii. Aslanım benimle. Tööö. Hadi gidelim. Ja, gleich aufgestanden. So, und ich ziehe mich jetzt um. Ich glaube, ich hätte, ich hätte das Kleid hier irgendwo reingeschmissen. Ich liebe momentan diese Ausschnittkleider. Also da, ne? So. Und das geht so. Und das macht bei mir eine gute Figur, finde ich. So, so da wären wir wieder in dem geilen Hotel, wo wir einen Tag verbracht haben. Lecker, lecker, lecker. So, wir haben jetzt unser Essen bestellt und haben sie halt auch ein Kindermenü bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Übrigens, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist das Hotel, wo wir gerade sind. Oh mein Gott. So, dann hat er hier so ein Kindermenü und hier hat er jetzt Malstifte bekommen, damit er... Damit er hier ein bisschen malen kann. Finde ich richtig, richtig gut. Also wäre er jetzt ein bisschen älter gewesen, wäre das schon ganz cool gewesen. Ja, wir freuen uns jetzt einfach auf unser Essen. Mm. Okay, da ist jetzt gerade was hier angekommen. Was ist das? Mm. Ne? Das, das, das muss ich jetzt selber probieren. Hey, nicht alles aufessen. Wow. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Essenfilmen, aber Sam es schmeckt sehr, sehr gut und ich habe meine Nudeln. Ich bin so glücklich. <lacht> Besser geht's gerade nicht. Na fragt ihr euch, was das hier ist. Mir ging das so schlecht, dass ich wieder ins Krankenhaus musste. Ich habe zwei Tage nichts gegessen, nichts getrunken, ich lag einfach nur halb tot im Bett. Und heute geht's mir gut und heute wollte ich unbedingt diese Nudeln essen und deswegen lecker. Zwei Minuten später. Wie hat's denn dir geschmeckt? Ich wollte unbedingt. Und da haben wir uns auch gerade so ein bisschen diskutiert. <lacht> Eigentlich gab's da gar nicht zu so diskutieren, weil mein Mann natürlich komplett recht hat. Ich hatte gerade eben gerade richtig Bock auf ein Tiramisu. Und die machen das hier selber wahrscheinlich so richtig geil mit Mascarpone und so. Aber naja, da ist da natürlich dann auch Alkohol drin. Ich weiß nicht, ob da Amaretto oder mm, irgendwas mit N, Masala drin ist geht jetzt natürlich nicht so gut während ich schwanger bin, aber ich werde nämlich jetzt fragen, was ich bis jetzt so unbedingt essen wollte in der Schwangerschaft. Pfirsiche. Ich hatte so einen Typ auf Pfirsiche, mir gedacht, bitte Pfirsiche. Ansonsten Kirschen und Kirschen, wie die Verrückte. Das ist jetzt unser Nachtisch. Alton Chileo Fisales. Er hat eine Tarte und ich habe einen Cheesecake. Ihnen wunderschönen guten Tag. Heute ist Dienstag. Dreimal dürft ihr raten, was hier gerade los ist. Gestern war sehr, sehr schön in dem Hotel. Ja, hat uns sehr, sehr gut geschmeckt. Und jetzt haben wir leider unsere Sachen zusammengepackt und sind auf dem Weg nach Istanbul. Nein, ich habe so keine Lust, ey, scheiße. Ja, auf jeden Fall ähm, merke ich jetzt schon wieder, dass mir das überhaupt gar nicht gut tut, dass wir jetzt wieder zurückfahren. Aber die Arbeit ruft, wir können die Eisdiele nicht alleine lassen, jetzt die ganze Zeit über. Und Dudi äh, Shop muss Es ähm, sind noch einige Sachen im Dudi Shop zu machen und deswegen müssen wir leider zurück. Ich hoffe, ich kann meinen Mann überreden, dass er gleich mal an der Straßenseite hält, wo man so Maulbärensaft kaufen kann. Und auf jeden Fall habe ich Olivenöl noch gekauft. Jetzt geht es wieder zurück. Ich habe meine Mann jetzt beredet, dass wir hier an so einem Stand stehen. Hier gibt es dieses maulbeeren Und jetzt haben wir so ein bisschen davon was gekauft für Istanbul und Marmelade und so weiter. Und mit so einem kleinen Einkauf da gemacht. Ich zeige euch das mal, mal vom Mann. Hier gibt es halt auch Olivenöl und so selbstgemachte Sachen halt. Ne? Und ja, das wollten wir halt nochmal in Anspruch nehmen. Fenster zu. will mich mit Absicht ärgern, ne? Er treibt mich manchmal echt zum Wahnsinn. Guck mal, guck mal sein Lächeln, das seht ihr, ne? Ich hab mir Ja, Ich hab ihm gesagt, er soll bitte anhalten, Wasser holen, weil ich habe kein Wasser getrunken. Nö, hält er nicht an. Dann fahren wir durch einen Ort, der nennt sich Suszum, da gibt's den besten Eidern. Ich sag halt an, er hält nicht an, er fährt einfach weiter. Und versteht man mir manchmal einfach nicht. Wenn ich sag, dann halt doch auch, halt doch einfach an. Ja, So einfach geht das. Einfach mal ein bisschen rummeckern. <lacht> wir haben es jetzt noch 90 Kilometer bis nach Bursa und wir wollen einmal in Bursa halten. Beziehungsweise er möchte dort gerne Fisch essen. <lacht> Hallo, wir kommen aus hätte Du hättest lieber immer in Eivallek Fisch essen, sondern nicht in Bursa. Aber meine alte Heimat. Ja, manchmal vermisse ich das doch schon ganz schön da. Aber ja, nach Bursa. Ich habe irgendwie Lust auf dieses Pide, Tarn die Pide. Aber ich glaube, das kriege ich da nicht mehr. Wenn doch, dann... Okay, wir sind jetzt hier gerade in Wussa. Hamza hört Musik. <Gülüyor> ich merke schon gerade, dass das hier jetzt sich richtig doll verändert hat, weil er jetzt schon seit vier Jahren hier nicht mehr in Wu und bin hier gerade richtig am staunen. So, da ist jetzt der Fischladen. Mal gucken, wie der ist. Bin sehr gespannt. So, da werden wir jetzt. Ein schönes Restaurant. Schönes Feeling. Auf jeden Fall. Und jetzt warten wir hier auf unser Essen. Ja, das gehört jetzt einem Freund von Sami. Deswegen sind wir jetzt hier und haben jetzt Hunger und freuen uns auf Fisch. Ich habe ein kleines Problem und da muss ich euch jetzt um Rat bitten. Hamza. Nimmt den nimmt seine Frau ständig so weit in den Mund, dass er immer würgen muss und er macht das immer wieder und immer wieder und dann kotzt er und dann macht er es immer wieder. Und ich weiß nicht, wie ich ihn davon abbringen soll, weil wenn ich sage, nein, du wirkst davon, versteht er das ja noch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn irgendwas auf die Hand schmiere, aber dann habe ich Angst, dass er sich das in Auge schmiert oder so. Habt ihr, habt ihr einen Rat für mich dann? dann Wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So, wir haben jetzt unsere Calamares bekommen und einen schönen Salat, den ich jetzt natürlich erstmal hier ein bisschen mit Olivenöl anreichern werde. Also wenn ihr Lust habt herzukommen, könnt ihr das gerne machen. Hamza, haben sie <lacht> <lacht> mmh, Lecker, lecker, lecker. Hamza. Oh, mmh, Wassermelone. <Sessizidik> Yok, <balıkları çekiyorum>, <gülüyor> <Sessizidik> so wir sind jetzt auf dem Rückweg wieder, also noch eine Stunde nach Istanbul. Wir waren ja gerade bei dem Restaurant von Hamzas, Samis Freund Onus der Besitzer. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wenn ihr im Bursa seid, könnt ihr da auf jeden Fall mal hin. Das hat sich hier alles so heftig verändert, ohne Scheiß, so heftig verändert. Und ja, ich finde es gerade richtig gut sogar. Krass, krass, krass. Also das Stadium, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, guck mal, das ist das Stadium. Das ist äh, ein Krokodil. Und als ich noch hier gewohnt habe, da haben die das gerade gebaut. Ja, endlich ist es fertig. Oder ist es fertig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man von oben guckt, ist es ein Krokodil. Also das Zeichen für Brustagsbau. Es kommt natürlich wahrscheinlich hier ein bisschen Traffic, aber... Das ist doch gar nichts im Gegensatz zu Istanbul. Ja, ich habe auch gar keine Lust irgendwie. Wir müssen mich wahrscheinlich nachher aus dem Auto zerren. So ist es abends, wir sind wieder zu Hause. Ich, ich weiß gerade nicht, ob ich mich darüber freuen soll. <lacht> Nein, Spaß. Ich bin froh, dass wir positiv denken. Und ich bin froh natürlich, dass wir ein, Haus, äh, ein Dach über dem Kopf haben. Aber ihr seht, ich bin ziemlich fertig. Und was ich euch jetzt zeige ist... So, das ist der Koffer. Hier oben ist erstmal äh, Hamsas Saft ausgelaufen. Naja, aber das ist vom letzten Mal. So, haben hat die leider verkehrt rum aufgemacht, dann ist das passiert. Ich muss das noch ausräumen, das mache ich allerdings morgen. Der Anblick ist nicht schön, I know, aber wir sehen wieder den Vorteil. Die ganze Wäsche ist schon gewaschen. Ich, ich habe mich schon in mein Pyjama gesehen und weißt, wisst ihr, was richtig schön ist gerade? Als ich gegangen bin, habe ich die Blitze blank aufgeräumt. Das heißt, wir sind in eine saubere Wohnung zurück. Und ich muss jetzt nichts machen. Also, wenn ich morgen aufstehe, ist alles sauber und ich habe nichts zu tun. Wow, das ist nicht schön. So, ich ziehe jetzt noch mal Hamza kurz um und dann geht es ab ins Bett. Und ich hoffe, ich kann dann auch gut schlafen. Yes. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns am Sonntag. Hier meine letzten beiden Videos. Hier oben dürft ihr mich abonnieren. Ich würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.